China informiert sich auf der Internetseite des Unternehmens über die Fertigerzeugnisse. Das Unternehmen stellt ja Fußbälle her und verkauft dann diese Fußbälle, das sind die Fertigerzeugnisse. Jetzt verkauft aber das Unternehmen neben den Fertigerzeugnissen noch andere Waren, die das Unternehmen nicht selber herstellt. Und was es damit auf sich hat, das schauen wir uns in diesem Video an. <lacht> Was wir schon wissen, zur Herstellung von Fertigerzeugnissen, also den Fußbällen, benötigen wir Werkstoffe. Das heißt, wir kaufen Rohstoffe ein, Fremdparteile, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe ein und fertigen daraus unsere Fertigerzeugnisse. Jetzt bietet unser Unternehmen neben den Fußballen aber noch andere Waren an, und zwar Waren, die im direkten Zusammenhang mit den Fertigerzeugnissen stehen. Also wer einen Fußball kauft, der braucht sicherlich auch eine Luftpumpe, um den Fußball aufzupumpen, oder dann für das Training und für das Spiel, zum Beispiel Drillerpfeifen. Diese Waren nennen wir Handelswaren. Das sind Waren, die wir von anderen Unternehmen einkaufen und dann ohne bi oder Verarbeitung Weiterverkaufen. Diese Handelswaren ergänzen also das Sortiment für unsere Kunden, die da neben den Fußbillen auch noch weitere Waren einkaufen können. Wir wollen uns jetzt buchhalterisch mal den Einkauf dieser Handelswaren ansehen. Dazu haben wir folgenden Geschäftsfall vorliegen. Wir kaufen 2000 Drillerpfeifen zum Stückpreis von 1 Euro und dann berechnet der Lieferer noch 150 Euro. Bezugskosten für Verpackung und Transport. Buchhalterisch buchen wir Handelswaren als Aufwand und zwar ähnlich wie die Werkstoffe. Und wenn wir mal in den Kontenplan reingucken, dann finden wir hier die benötigten Konten, nämlich die neuen Konten, die wir jetzt haben, unterhalb der Werkstoffkonten, nämlich 6080 Aufwendungen für Handelswaren und 6081 Bezugskosten Handelswaren. Bevor wir jetzt buchen, müssen wir noch eine kleine Nebenrechnung machen. Wir haben ja 2000 Drillerpfeifen mal 1 Euro, macht insgesamt 2000. Und dann dürfen wir aber die Bezugsfristen nicht vergessen, 150 Euro, macht also insgesamt einen Nettobetrag von 2150 Euro. Da berechnen wir 19%, das heißt die Vorsteuer 408,50 Euro, macht dann einen Rechnungsbetrag brutto von 2.558 Euro. Ja, Dann können wir den Buchungssatz bilden. Wie gesagt, ähnlich wie bei den Werkstoffen. Die Aufwendungen stehen im Soll. Mit 6080 Aufwendungen Handelswaren 2000 Euro, 6081 Bezugskosten Handelswaren 150 Euro, 2600 Vorsteuer 408,50 Euro, 50, an 4400 Verbindlichkeiten 2558,50 Euro. 50.